Heute zeige ich euch, was passiert, wenn man 30 Tage lang morgens Hefewasser trinkt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder, Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Ich liebe ja mein Hefewasser über alles, mal abgesehen von meiner Familie und bin von der Wirksamkeit hiervon wirklich überzeugt. Aber was passiert eigentlich, wenn man es zur Unterstützung des Darms jeden Morgen auf nüchternem Magen trinkt? Geschieht überhaupt irgendetwas? Das wollte ich für euch gerne einmal ausprobieren und bin dieses Wagnis eingegangen. Ich habe daher im Dezember jeden Morgen hiervon getrunken. Habt ihr es auch schon mal getestet? Ich kann euch das Hefewasser wirklich sehr empfehlen. Besonders gekühlt ist es sehr erfrischend. Also entweder direkt aus dem Kühlschrank oder mit so ein paar Eiswürfeln. Aber pass bitte auf, denn es ist auch ein wenig Alkohol enthalten und sollte daher nicht in Kinderhände gelangen. So, und tatsächlich muss ich gestehen, ich trinke normalerweise nie Alkohol und in den ersten paar Tagen nach dem Trinken hatte ich dann so direkt ein ganz wohlig warmes Gefühl in der Magengegend. War dann sehr praktisch jetzt im Winter, wenn ich dann rausgefahren bin mit dem Fahrrad und unterwegs war, dann war mir immer schon gleich warm. Ich war ein bisschen auf Betriebstemperatur, habe nicht gefroren. Aber generell seit ungefähr sieben bis acht Jahren verwende ich ja bei uns zu Hause schon die Wildhefe für jegliches Gebäck. Davon versuche ich ja euch auch zu überzeugen, dass es nicht nur zum Brotbacken oder für eine Pizza reicht, sondern dass ihr damit sogar Kekse, Mürbeteig, Waffeln oder auch Pfannkuchen machen könnt. Es ist wirklich so unheimlich praktisch, das zu verwenden anstatt irgendwas anderes. Und da wir zu Hause aber auch sonst ganz gut auf unsere Ernährung achten, habe ich keinerlei Magenbeschwerden. Tatsächlich habe ich aber am Ende der 30 Tagen einen positiven Nebeneffekt gehabt und was das war, das verrate ich euch am Ende dieses Videos. So und bevor ich jetzt weitermache, möchte ich mich noch einmal bei meinen Mitgliedern bedanken. Seit einiger Zeit biete ich ja hier auf YouTube Mitgliedschaften an und möchte mich bei euch für eure Unterstützung hierfür bedanken. Und ich bin da wirklich total glücklich darüber, dass ich das überhaupt gemacht habe. Damit habe ich die Möglichkeit, die Videos noch besser für euch zu machen. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, findest du hierzu alles unter diesem Video. So und im Hintergrund seht ihr das schon die ganze Zeit. Da habe ich mein morgendliches Ritual gefilmt. Das zwar nicht jeden Tag, aber ihr seht jetzt hier so ungefähr 18 Tage im Schnelldurchlauf. So und wenn dir dieses Video gefällt, dann gib ihm einen Daumen hoch. Und am besten teilst du es, damit so viele wie möglich erfahren, wie einfach und leicht man Hefe selber herstellen kann und wie simpel es ist, hiermit zu backen. Und wenn du mehr über das Herstellen der Hefe erfahren möchtest und auch Videos mit abwechslungsreichen, köstlichen Rezepten hier zu sehen willst, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann erfährst du immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. So und was kam nun am Ende des Monats dabei raus? Nun ich weiß, dass es sehr gut auf die Darmflora wirkt und Menschen mit Reizdarm- und Magenproblemen hilft. Hier habe ich schon unheimlich viele positive Rückmeldungen bekommen. Und ich muss sagen, wäre ich nicht schon ein Fan meiner Hilfe, wäre ich es spätestens jetzt. Und ich habe trotz der Weihnachtszeit... Und obwohl ich ansonsten nichts geändert habe, also ich habe nicht plötzlich angefangen mehr Sport zu treiben oder ähnliches und ich habe wirklich sogar ordentlich Süßigkeiten und fettiges Essen zu Weihnachten und Silvester verputzt. Ich habe tatsächlich ganze zwei Kilo abgenommen, nur durch das Trinken vom Hefewasser. Ich war echt erstaunt. Ich hatte wirklich schon ewig mein Gewicht, das hat sich nichts verändert und nur durch das Trinken auf nüchternen Magen dieses Ergebnis. So, und ich bin gespannt, was ihr davon haltet und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, Nachtrinken und Nachbacken. Auf dem Bildschirm siehst du jetzt noch weitere Videos. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen und sende dir liebe Grüße, deine Emma.